Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMP-Doppel-IO, der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video hier auf meinem Kanal. Erstmal eine kleine Ankündigung. Morgen am Mittwoch um 19 Uhr wird der Boss auf Twitch live sein und bei einem, ja, ich sag mal, sehr mächtigen Warzone-Turnier teilnehmen. Mit dem einen oder anderen Fußballspieler. Also reinschauen lohnt sich, Link ist in der Beschreibung, meine Freunde. Aber heute soll es nicht um zocken gehen. Auch nicht um Twitch, nein, sondern um eure Gesundheit, meine Freunde. Und wie ihr im Thumbnail schon gesehen habt, hat der Boss mal wieder, ich sag mal, ein altes Produkt zurückgeholt, um es wieder, ich sag mal, den neuen Leuten auf YouTube zu zeigen. Die alten Hasen, die wissen schon Bescheid. Ich zeige es euch mal, meine Freunde. Hier, die Putzi Zahnpasta. Ich sag mal so, der eine oder andere wird jetzt denken, Putzi Zahnpasta ist wahrscheinlich eine normale Zahncreme, ist ja nichts Wildes, aber nein, meine Freunde. Ich denke mal, viele von euch kennen es. Ah, ja, die Zähne, die glänzen nicht so, die sehen nicht so schön aus. Was macht man da? Man putzt sich die Zähne. Aber Jungs, eins kann ich euch erzählen. Wenn ihr euch mit herkömmlicher Zahnpasta die Zähne putzt, meine Freunde, ist das nicht krass. Ihr braucht dafür, meine Freunde, die Putzi-Zahnpasta. Jetzt erkläre ich euch mal auch, warum das Ganze so krass ist. Ihr seht auf jeden Fall schon mal das Design der Putz-Zahnpasta. Sehr gefährlich, rot, strahlt Gefahr aus und da ist ganz schön viel drauf. Man sieht auch so einen mächtigen, ja, Dinosaurier, glaube ich, mit einer sehr wilden Frisur, meine Freunde, und einem krassen T-Shirt und auch einer sehr, ich sag mal, ja... Sehr gefährlichen kurzen Hose, meine Freunde. Ökotest. Sehr gut. Also mit dem Produkt macht ihr auf jeden Fall nichts falsch, meine Freunde. Ist wirklich, ja, ich sag mal auch das Geheimnis vieler Stars. Ihr wisst ja, der Boss hat Kontakt mit dem einen oder anderen Hollywood-Star. Und da müssen die Zähne natürlich sowieso immer glänzen bei den Männern. Und deswegen weiß ich aus vertraulicher Quelle. Jeder eurer, ich sag mal, Lieblingsschauspieler, meine Freunde, benutzt die Putzi. Zahnpasta. Und deswegen kann man da natürlich auch im privaten Gebrauch nichts falsch machen. Noch ein kleines Extra, meine Freunde. Ihr denkt jetzt, okay, die Putz-Zahnpasta, die wird wahrscheinlich ein Vermögen kosten. Stimmt auch, meine Freunde. Das Ding ist definitiv nicht günstig. Aber falls ihr nicht so viel Para habt, Falls ihr trotzdem die Putzi-Zahnpasta wollt, wird der Boss auf Twitch die ein oder andere Putzi-Zahnpasta an euch verlosen. Also wenn ihr da auch mal, ich sag mal, nicht nur am Mittwoch reinschaut, sondern auch so mal, ich sag mal, unter der Woche oder am Wochenende, wird sich das auch lohnen. Da könnt ihr quasi absahen, meine Freunde. Die Korkmas-Caps wird es auch bald wieder geben, meine Freunde. Also da wird auch die ein oder andere noch verlost. Da lohnt es immer vorbeizuschauen. Aber die Putzi-Zahnpasta, meine Freunde, ist wirklich ein Ding. Damit macht man nichts verkehrt. Auch allgemein, Jungs, wenn ihr so auf die Street geht. Könnt ihr mal anstatt eines, ich sag mal, Butterfly-Messers oder sowas, eventuell einfach mal die Putzi-Zahnpasta in die Hosentasche stecken? Weil, Jungs, die Putzi-Zahnpasta ist nicht nur gut zum Zähneputzen, sondern ihr seht auch hier, dieses Stück der Zahnpasta ah, ist sehr, sehr scharf, meine Freunde. Ich glaube, da haben die Entwickler sich dabei gedacht, okay, wir machen nicht nur eine krasse Zahnpasta, sondern auch noch eine kleine Waffe. Und zwar, wenn man zack, zack, so zusticht. Da, ja, Jungs, das kann gefährlich werden. Also mit der Putsi-Zahnpasta seid ihr auf jeden Fall auf der Street nicht nur wunderschön, sondern auch noch gefährlich, meine Freunde. Und ich denke mal, das ist ein Produkt, was ich nur wirklich jedem ans Herz legen kann. Deswegen, ja, gönnt euch die Putzi zahnpasta Falls ihr kein Paarer habt, schaut beim Boss vorbei, vielleicht gewinnt ihr eine. Und euer emp doppel der Boss, ist Over und all the Bitches, no homo, skurr.